Jetzt scheint er nach einigen Flirts einen ganz lieben Menschen in seinem Leben zu haben. Wie sagte er selbst mal so schön laut, das neue Blatt, ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen. Ist das also die Sensation des Sommers oder nur ein verzweifelter Versuch, Helenes Eifersucht zu entfachen? Florian ist sehr glücklich. Sicher ist, die Unbekannte und der Traumschiff-Kapitän stehen sich nahe. Die beiden leben schon wie ein Paar unter einem Dach. Sie geht in Florians Anwesen in Österreich ein und aus. Erledigt die Einkäufe, holt Brötchen, gießt die Blumen. Kurzum. Sie ist die gute Seele im Leben des mega erfolgreichen Stars, hält ihm den Rücken frei. Er hat vollstes Vertrauen zu ihr. Und sie fühlt sich wohl in seiner Luxusvilla. Genießt dort das gute Wetter, für Spaziergänger sichtbar, im Bikini. Die zwei haben einiges gemeinsam. Sie mögen die Natur, Tattoos auf der Haut. Zeit mit Freunden zu verbringen. Bei ihr ist er nicht der Star, sondern einfach nur Flori aus Bayern. Ich merke immer mehr, dass es zu Hause sehr, sehr schön ist, sagte er im März. Ging es da wirklich nur um, ein paar Berge und Seen vor der Tür. Oder um die schöne Unbekannte. Aus Florians Umfeld heißt es laut, das neue Blatt, dass die sympathische Frau ihm sehr gut tut. Ob sie ein Familienmitglied.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 Zuletzt hatte Florian Silbereisen mit, SCHLAGERCOUNTDOWN, so wird's bald wieder sein. So richtig Lust auf die Zeit gemacht, in der wir endlich wieder miteinander feiern können. Nun ist es soweit, wir dürfen also gespannt sein, was er sich zusammen mit seinem Team für die neue Show ausgedacht hat. Ausführliche Informationen dazu gibt es schon bald bei, meine Schlagerwelt. Ich freue mich, dass ich mit den Menschen feiern darf